Ja, willkommen hier auf der Bühne 3 zum letzten Vortrag hier auf der Vos GIS 2021 am, zwei, am Dienstag. Wir hören jetzt den Wolfgang Kals, der wird uns die benutzerfreundliche Pflege einer Geodateninfrastruktur mit GeoOrchestra Data Feeder vorstellen. Der Wolfgang ist zusammen mit dem Björn Höfling hier. Beide sind vom Team von Camp2Camp, Camp. der Wolfgang Katz aus Olten aus der Schweiz und der Björn ist aus München zugeschaltet und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag. Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Kaltz und ich möchte Ihnen erzählen, wie man eine Geodateninfrastruktur dank dem GeoOrchestra Data Feeder nun benutzerfreundlicher pflegen kann. Inhalte dieses Kurzvortrags sind zuerst eine kurze Einleitung zum Thema Geodateninfrastruktur und Datenbefüllung. Dann konkret, wie gestaltet sich eine Geodateninfrastruktur mit Geoorchestra und wie hilft das neue Modul Datafeeder bei der Datenbefüllung. Es gibt dann noch eine vollständige Demo zum neuen Modul dem Data Feeder und abschließend dann eine Übersicht über den aktuellen Stand der Entwicklung, der Projekte, die diesen einsetzen und ein Ausblick für weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Zuerst ein kurzes Wort zu meinem Arbeitgeber. Die Firma Camp2Camp gibt es seit 20 Jahren. Wir sind tätig in den Bereichen Geospatial Solutions, Business Solutions und Infrastruktur-Solutions, vorwiegend in den, den drei Ländern Schweiz, Frankreich und Deutschland. Zurück zum eigentlichen Thema. Eine Geodateninfrastruktur, also eine GDI, vereinfacht gesagt, besteht aus den Teilen äh, Datenverwaltung, sinnigerweise Geodatenverwaltung, Mechanismen zum Darstellen dieser Daten und auch zum Abfragen von einzelnen Eigenschaften, zu Features von diesen Daten und zur Verwaltung von Metadaten, damit alle Geodaten auch in einem Katalog korrekt beschrieben sind, sodass sie auch einfach gefunden werden können. Jetzt Herausforderung Herausforderungen bei der Pflege von einer Geodateninfrastruktur gibt es einige. Ich möchte hier vor allem auf ein paar der Herausforderungen bei den Metadaten eingehen, weil das auch die Hauptmotivation war für das neue Modul Data Feeder. Bei den Metadaten ist eine besondere Herausforderung, dass diese benutzerfreundlich erfasst werden können. Damit verbunden auch das Thema, dass man möglichst keine Fehler macht bei der Erfassung, nämlich wenn die, Benutzer, ähm, wenn die Erfassung nicht benutzerfreundlich genug ist, steigt das Risiko, dass Fehler gemacht werden bei der Erfassung. Dies wiederum hat dann natürlich Einfluss auf die Korrektheit der Metadaten und auf die Konsistenz der Metadaten zwischen verschiedenen Datensätzen und zwischen den Metadaten und dem eigentlichen Datensatz natürlich auch. GeoOrchestra ist ein Open-Source-Projekt, mit dem Geodaten, Infrastrukturen erstellt und verwaltet werden können. Eine Besonderheit dieser Plattform ist, dass es ein Single Sign-On-Modul bietet und dass es, wie gesagt, eine Plattform ist, sprich, dass wirklich verschiedene Module für verschiedene Zwecke in diese Plattform hinzugefügt, hinzugefügt, werden können, alles dann hinter dem gemeinsamen Single Sign-On. Für Funktionalitäten zur Darstellung der Karten und für die Bereitstellung von Attributabfragen, also Feature Services, wird der bewährte GeoServer eingesetzt und für die Metadatenverwaltung wiederum auch das schon sehr verbreitete und bewährte Projekt GeoNetwork eingesetzt. Weitere Module können nach Bedarf entwickelt werden und in der Geoorchestra-Plattform integriert werden, zum Beispiel ein Modul, um das Kataster zu bearbeiten. Ein wichtiges Element der Geoorchestra-Plattform ist, dass sie die EU-Richtlinie Inspire, unterstützt. Das heißt, wenn Sie Ihre Daten in dieser Plattform verwalten, sind Sie Inspire-konform. Weitere Informationen zur GeoOrchestra an und für sich finden Sie unter den hier aufgeführten Links. Die Datenpflege in einer GeoOrchestra GDI wird häufig über die Administrationsoberfläche von GeoServer gemacht. Es gibt andere Möglichkeiten, aber das ist diejenige, die für einen Benutzer erstmal die offensichtlichste ist. Separat davon ähm, erfolgt die Metadatenpflege über die Administrationsoberfläche von geo -Network. also unabhängig von dem, was der Benutzer im Geo-Server gemacht hat. Vorteile von diesem Ansatz ist, äh, dass dies zwei Werkzeuge sind, also die Administrationsoberflächen von GeoServer respektive GeoNetwork, die schon sehr lange existieren, sehr ausgefeilt sind, technisch sehr stabil und zahlreiche Möglichkeiten bieten. Das hat große Vorteile für sehr fortgeschrittene Benutzer. Vor allem diejenigen, die sich sehr gut auskennen mit allen OGC und ISO-Normen, also ISO-Norm hier vor allem für die Metadatenpflege relevant, die können sehr gut mit diesen Werkzeugen umgehen. Im Umkehrschluss, der Nachteil von diesem Ansatz, ist es sehr kompliziert für die Personen, die diese Normen eben nicht so gut kennen. Dadurch gibt es auch ein höheres Fehlerrisiko, wie eingangs erwähnt. Das kann auch dazu führen, dass Personen sich weniger ja, also dass die Hemmschwelle, die Geodateninfrastruktur zu verwenden, um neue Daten zu publizieren, zu groß ist, dass dadurch die Daten weniger häufig aktualisiert werden, als sie es sein könnten. Und das ist dann natürlich sehr bedauerlich, weil der Zweck von einer Geodateninfrastruktur ist ja genau, dass er möglichst zahlreiche, korrekte und aktuelle Geodaten zur Verfügung stellt. Hier kommt eben der Data Feeder zum Einsatz. Data Feeder ist ein neues Open Source Modul für eben genau diese GDI Plattform. Entschuldigung für die Geo Orchestra GDI Plattform. Und der Ansatz ist jetzt, dass anstatt so ein Experten Schnittstelle verwendet wird, wird eine Benutzerführung umgesetzt, also eine Art Wizard, in dem der Benutzer dann zeitgleich die Geodaten und die dazu passenden Metadaten publiziert. Vorteil ist, dass es benutzerfreundlicher ist als die Expertenschnittstellen. Im Umkehrschluss ist dann der Nachteil, dass man weniger Möglichkeiten hat, als wenn man das mit den Expertenschnittstellen macht. Das eine schießt das andere aber nicht aus. Also, man kann dann weiterhin die Expertenschnittstellen verwenden, um einzelne Punkte noch zu korrigieren oder zu ergänzen, die vielleicht im Wizard nicht vorgesehen waren. Aber das Ziel ist, dass die Benutzer wirklich ausschließlich den Wizard verwenden. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen anhand von einigen Screenshots und dann noch einer Demo die den ganzen Ablauf noch mal vollständig zeigt. Am Anfang kann der Benutzer per Drag and Drop seinen Geodatensatz unterstützt, ist aktuell Shapefile, per Drag and Drop oder per ähm, Dateiexplorer-Auswahl importieren. Der Benutzer muss noch bestätigen, dass er auch berechtigt ist, diese Daten zu veröffentlichen, also berechtigt im Sinn von der Datenhoheit. Die technische Berechtigung über die Plattform wird hier sichergestellt durch das Benutzerlogin. login Single sign haben wir vorhin ja bereits erwähnt. In einem zweiten Schritt validiert der Benutzer, dass das System die Metadaten, also die Daten und auch die Metadaten, soweit möglich korrekt erkannt hat. Sie sehen hier in diesem Beispiel, dass der zweite Schritt des Wizards anzeigt, dass das System 5132 ähm, Geodatenelemente erkannt hat. Es werden Attribute angezeigt. Wenn es Probleme gibt bei der Zeichenkodierung, kann dies der Benutzer sofort anpassen, interaktiv. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass das System auch automatisch das verwendete Koordinatensystem ausgelesen hat und auch die Bounding Box vom Datensatz. Der Benutzer kann jetzt, wie gesagt, Zeichencodierung anpassen, falls notwendig, und ansonsten bestätigen, dass dies den Daten entspricht, die er hochladen möchte. Nun folgen verschiedene Schritte, in denen der Benutzer einzelne Metadaten erfassen muss. Und zwar sind es diejenigen Metadaten, die das System nicht automatisch selber erkennen kann. Das heißt, es sind weder die Metadaten, die wir im vorherigen Schritt gesehen haben, noch die Metadaten zum Benutzer selber, die kann das System anhand von seinem Login und von seinen LDAP-Organisationseinheiten auch automatisch auslesen. Es gibt aber noch Metadaten, die der Benutzer erfassen muss, wie Titel, eine Beschreibung des Datensatzes und, ähm, und noch weitere Metadaten. Die werden wir jetzt gleich in der Demo sehen, ähm, werden wir jetzt gleich einen vollständigen Ablauf sehen. Gut, nochmal wie vorhin bereits erwähnt, sehen wir jetzt, dass der Benutzer eine Datei entweder per Drag and Drop oder per Datei Explorer auswählen kann, um sie zu publizieren und klickt jetzt auf Upload. Das System zeigt ihm jetzt an, wie viele Datensätze vorhanden sind in der Datei. Der Benutzer prüft, dass jetzt die Zeichenkodierung korrekt ist. Hier in diesem Beispiel passen wir sie an, weil wir das Gefühl hatten, es war nicht korrekt. Wir setzen es zurück auf UTF-8, weil das der korrekte Ze Zeichensatz ist und prüfen auch das Koordinatensystem. Nun erfassen wir einen Titel für diesen Datensatz und eine Beschreibung. Mit Next kommen wir zum nächsten Baustein, zum nächsten Element des Wizards. Hier füllen wir Tags aus und wir haben zur Auswahl Tags, die von einem Lexikon zur Verfügung gestellt werden. Also dann auch vom, vom Server bereit gestellt werden. So, und am letzten Schritt des Wizards soll der Benutzer noch angeben, wie der Prozess zur Datenerstellung erfolgt ist. Am Ende des Wizards erhält der Benutzer nochmal eine kurze Zusammenfassung und bestätigt, dass es okay ist und publiziert sie. Nun hat der Benutzer zwei Möglichkeiten, neue Daten hochladen natürlich oder aber auch die hochgeladenen Daten in einem Layer Preview, den bekannten Layer Preview vom Geo-Server zu visualisieren. Und erhält hier den Eintrag zum Metadatensatz im Geo-Network. Geo hier sehen wir, dass ähm, der Metadatensatz erfolgreich publiziert wurde. Informationen zum Benutzer, der das erstellt hat, wurden automatisch abgefüllt, sowie die weiteren Metadateneigenschaften, die durch das System erkannt wurden, ähm, beziehungsweise von einem Benutzer, von dem Benutzer erfasst wurden, wie gesagt. Schlussendlich kann der äh, Benutzer jetzt auch das neue Layer im Map Viewer sehen, also in diesem Fall im, im Geoportal vom Departement Haute-Loire. Mehr dazu noch später. Und Sie sehen, dass mit diesen paar wenigen Schritten ein Benutzer ein neues Layer mit einem INSPIRE konformen Metadatensatz in ein paar wenigen Wizard Schritten erfolgreich durchführen konnte. Gut, zur technischen Umsetzung des Data Feeders. Das Data Feeder Modul ist implementiert auf der Serverseite mit Java und Spring Boot, wie das üblich ist bei Georchestra. Komponenten und für die User Interface, für das User Interface mit der Sprache Angular. Die ganzen Funktionen vom Data Feeder nutzen dabei die Services, die schon bereitgestellt sind in der Geo-Orchestra-Umgebung. Das LDAP haben wir bereits erwähnt. Geo-Server-Rest-API wird verwendet für die Publikation von neuen Layern. Analog für die Publikation des Metadatensatzes, das Geo-Network-API. Wichtig bei diesem Ansatz ist auch die Verbindung an die Datenbank PostgresQL, weil in diesem Ansatz vom Data-Feeder ist das Prinzip so, dass die Daten direkt in die Datenbank geschrieben werden. Entscheidend bei diesem ganzen Ablauf ist, dass das Hochladen von einem neuen Datensatz ist eine aus Sicht vom Gesamtsystem ist eine einzelne Handlung. Das heißt, das Schreiben von den Daten in die Datenbank, der Eintrag im Geo-Server zum Layer und der Eintrag im Metadatenkatalog sind zwar technisch einzelne Elemente, werden aber als ein Ganzes behandelt. Wenn eins dieser technischen Elemente scheitert, werden alle wieder Rückgänge gemacht, damit man immer einen konsistenten Stand hat in der Geodateninfrastruktur. Nun zum aktuellen Stand des Moduls Data Feeder. Es wird verwendet im Departement de la Haute-Loire, wie vorhin bereits kurz erwähnt. Dieses Departement ist auch der Sponsor des Data Feeders. Sie führen aktuell die letzten Integrationstests durch und es ist geplant, das Modul Ende von diesem Monat in Produktion zu nehmen. Ebenfalls geplant ist der Einsatz des Data-Feeders in zwei weiteren Projekten und möglicherweise in vielen anderen Projekten, weil der Data-Feeder ist vollständig Open-Source, das heißt, dass er natürlich auch schon von anderen Projekten verwendet werden kann. Ich freue mich natürlich über den Erfahrungsaustausch aus anderen Projekten, die den Data-Feeder bereits verwendet haben. Anzumer anmerken möchte ich noch, dass die, bei der Entwicklung vom Data-Feeder wurden, nebst dem Data-Feeder, der ein eigener Open-Source-Beitrag ist, auch noch Einzelne Beiträge gemacht für GeoNetwork und für GeoServer. Im Fall von GeoNetwork sind das Beiträge an das Projekt GeoNetwork User Interface. Und zwar ist es so, dass wir die Benutzerschnittstelle vom Data Feeder haben wir als Web Components implementiert, die auch in anderen Benutzerschnittstellen für das GeoNetwork Projekt verwendet werden können. Also die User Interface Komponenten selber sind auch wiederverwendbar. Und für den Geo Server haben wir einen Java REST Client implementiert, damit ähm, dies auch gut eingebunden werden kann auf Seite REST API vom Data Feeder aus. Abschließend noch einen Ausblick zum Thema Data Feeder. Wir werden sicherlich weitere Erfahrungen sammeln können durch den Einsatz im produktiven Betrieb. Wie gesagt, er wurde jetzt schon sehr ausführlich getestet, aber der produktive Betrieb ab nächstem Monat wird sicherlich noch mal äh, weiteren Input liefern zu möglichen äh, Weiterentwicklungen oder oder Fehlern. Wir sind aber auch sehr gespannt, ob es noch weitere Projekte gibt in der Community, die den Data Feeder einsetzen möchten freuen uns auf einen Erfahrungsaustausch diesbezüglich und natürlich auch über weitere Beiträge zu diesem Open-Source-Projekt. Funktionale Erweiterungen kann man sich noch sehr viele vorstellen. Es ist jetzt eine erste Version, die man produktiv nutzen kann. Sehr wichtig wäre natürlich die Unterstützung weiterer Dateiformate. Da haben wir vor allem GeoPackage als erste Priorität vorgesehen, GeoJSON. Rasterdateien, weitere Dateiformate nach Bedürfnis von den Anwendern. Ein weiterer äh, interessanter Bereich wäre sicher, dass der Aktualisierungsprozess von bestehenden Datensätzen auch via Data Feeder unterstützt wird und so weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Wolfgang Kals für, für die Vorstellung des Data-Feeders. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Wir sind jetzt wieder zu dritt hier und neben uns ist jetzt noch der Björn Höfling dabei. Und wir sind bereit, Fragen zu, entgegenzunehmen. Ich lese mal vor, was im Chat angekommen ist. Wie wichtig ist den GDI-Betreibern die Inspire-Con? Gibt es da eine Einschätzung? Ja, also das ist so jetzt der, der Grunde, für den wir das gemacht haben. Das ist ein äh, Departement in Frankreich und die öffentlichen Verwaltungen dort, wie, wie auch in Deutschland, müssen Inspire-konform sein. Also für die ist das entscheidend. Ähm, jetzt Ge Orchestra ist äh, zum Beispiel auch bei der Deutschen Telekom im Einsatz. Dort ist das jetzt nicht unbedingt ein Thema. Also es muss, muss nicht konform sein. Man versucht sich auch dran zu halten, aber dort ist es kein Muss. Sich aus äh, zusammengefasst, also die Betreiber, die das nutzen, also die meisten Betreiber, die wir kennen, für die ist das ein Muss. Ja, und dementsprechend ist auch der Data Feeder aufgebaut. Okay, gut, dann gibt es noch eine Frage. Kann der Data Feeder auch unabhängig von GeoOrchestra verwendet werden? Also im Moment ist er in Jogastra eingebaut als Modul, also was vor allem auch die, das Authentifizierungssystem angeht. Aber es sollte eigentlich relativ einfach sein, das auch unabhängig davon zu benutzen. Okay, danke. Wichtig ist halt, dass als, als Backend dafür sind dann Geo-Server und Geo-Network vorgesehen. Also nur in solchen Umgebungen, wo man diese, diese Werkzeuge einsetzt, macht es dann Sinn, den Data wieder zu nutzen. Okay, danke schön. Dann gibt es noch eine Frage. Welche weiteren Datenformate sind vorgesehen? Es wurde ja Shape angesprochen. Ja, also im Moment ist das, das, das Shapefile ähm, implementiert und relativ einfach ähm, implementieren lassen sich auch alle weiteren, die von GeoTools unterstützt werden. GeoJSON, ähm, GeoPackage werden so die nächsten Ideen. Ähm, Rasterdaten sind ähm, angedacht was vielleicht ein bisschen komplizierter ist, wo man sich vor allem auch mit der Ablage dann überlegen muss, die kann man nicht einfach so in eine Datenbanktabelle reinschieben. Ähm, mhm. genau. Also das wird dann sehr stark dann von der Community getrieben. Also da hoffen wir natürlich, dass äh, also je mehr das Nutzen sagen, ja, bei Ihnen ist halt Bedarf an vor allem Raster wichtig und dann wäre das dann halt die nächste Priorität, ja. Also jetzt für den ersten Benutzer, von dem war, war jetzt halt erstmal Shapefile ausreichend für die erste Phase. Ja. Und so ein Shape besteht ja aus verschiedenen Dateien. Werden die dann gesitzt oder wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, die kann man als Zip-Datei hochladen oder eben auch also einzelne, die einzelnen Dateibestandteile äh, hochladen und dann auf, auf einem Rutsch dann den Button klicken, genau. mhm. Und ist auch PostgresQL? Postgres ein Thema? Ja. Ähm, ja. Oder willst du gerade? Ja? Ich, ich weiß nicht, wie ich die Frage verstehe. Also, das ist jetzt die Idee, dass wir Dateien hochladen und in die Postgres, Postgres reinschieben? Ja. Genau, es gibt ja viele ähm, ja, GDI-Betreiber, die ihre Daten in der Datenbank ja. haben und das, die genau, die das, -Daten ist, das füttern wollen. Das ist hier der Fall. Also, die, die Geodaten werden dann durch den Data-Feeder ins Postgres geschrieben. Ja. Mhm. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für Danke den Vortrag auch. einerseits Danke. Wolfgang Danke. und dann auch die Fragerunde, sonst sind keine weiteren Fragen im Chat.